Seit über 40 Jahren engagiert sich die ökumenische Friedensdekade für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung. Geboren wurde die Idee in den Niederlanden. In Ost- und Westdeutschland wurde sie gleichzeitig im Jahre 1980 aufgenommen. Kirchen und Gruppen in und außerhalb der Kirchen arbeiteten konstruktiv zusammen im ökumenischen Geiste. Ideen und Beispiele zu den Themen Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, sind schon frühzeitig im Rahmen der Friedensdekade verbreitet worden. Das hat wesentlich zur Vertiefung christlichen Friedenszeugnisses in Gemeinden und Kirchen beigetragen und tun es heute noch. Jedes Jahr gibt es ein Motto für die zehn Tage im November. Dieses Jahr heißt das Motto Zusammenhalt. Und hier das diesjährige Plakat mit einer Betrachtung von Sabine Müller-Langsdorf. Wie bei einem Gruppenfoto stehen sie da. Fünf Menschen in blassblauer Weite. Nah beieinander halten sie Hände, legen den Arm um die Schulter, klammern sich am Rockzipfel fest, schauen mich an. Zusammenhalt, Zusammenhalt. Das Bild ist eine Collage. Angesetzter Arm, überklebte Münder, alter Kopf auf jungem Körper, Konstruktmensch. Willkürlich nebeneinander gefügt, vielfältig, veränderbar. Schauen die fünf anderen dann nicht an. Zusammenhalt? Vor blassblauer Unendlichkeit meine Fragen. Wer sind diese Menschen? Was sind ihre Namen? Wie ist ihre Geschichte? Wo leben sie? Was hält sie zusammen? Und wer bin ich? Gemacht? Geworden? Geworfen? Und warum so und nicht anders? Zu wem stelle ich mich? Wer steht zu mir? Meine Fragen gehen in die blassblaue Weite, beim genauen Hinschauen ein Stück Papier bei den Fünfen, mit Schreibmaschine beschrieben, das sieht alt aus, doch was ich lesen kann, weist in die Zukunft. I have a dream, will one day live, will not be judged. Ich habe einen Traum, dass ich eines Tages leben kann, ohne zu be- oder verurteilt werden. Zusammenhalt mit dem Motto macht die, die Karte 2022 unter anderem auf die Notwendigkeit internationaler Kooperation und einer verstärkten Zusammenarbeit aufmerksam. Gerade vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, gerade angesichts der großen globalen Herausforderungen, ist Zusammenhalt umso wichtiger. International, regional, lokal. Neugierig geworden? Auch in Ihrer Nähe wird es zwischen dem 6. und dem 16. November Veranstaltungen geben. Wenden Sie sich an die nächste Kirchengemeinde oder schauen Sie auf der Website der Friedensdekade, die hier angezeigt ist. Zusammenhalt